ich merke schon, dass hier, dass hier wird wieder so eine Rage-Compilation. Eins. Oh, der fliegt! Dieser räudige Hund. Bestimmt springt der jetzt runter. Hau ab von mir. Ey! Da kenne ich nichts, ne? Oh, Eins. Ach, du räudiger Hund. So vier oder vier? Ja, komm, vier. Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. Ui. Was? Ich habe dir nicht mal angefasst. Das war aber wirklich der aller, allerletzte Pixel, der da vorbeigeflogen ist, ey. Kommt jetzt ein Powerplay. Man, man kennst du mittlerweile nein. <lacht> <lacht> Kommt jetzt ein Powerplay. Oh. Oh! Nein! Kommt jetzt also ein Powerplay. Langsam werde ich garstig hier, ne? Geht kommt jetzt ein Powerplay. Kommt jetzt ein Powerplay. Oh, Alter! Kommt jetzt did, ein did, Powerplay. Did, did, did. Nein! Oh mein Gott! Kommt jetzt ein Powerplay. Hör doch auf! Kommt jetzt ein Powerplay. Mich einfach. Kommt jetzt ein Powerplay. Nein, hör doch auf! Kommt jetzt ein Powerplay. Kleiner. Ich bleib heute ganz ruhig, ganz ganz ruhig, ganz ruhig und relaxed. Ohne Scheiß, für mich ist das Spiel noch schlimmer als Dark Souls. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, und das Level ist immer noch nicht zu Ende, oder was? Ja! Well played, sir. Einfach, nichts wie weg hier. Nein! Ich wollte den aufheben. Das Spiel... Oh oh. Oh. oh, oh. Ja, rip. Ripperino. Mir geht's ja schon viel besser. Aber trotzdem. Danke. Ich weiß nicht, ich kenne kenn mich da nicht so aus mit Kinderkriegen und. Och nein. Fuck you. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Now, what do you tell yourself when you're having impulses to throw yourself off a bridge? Geht. No. Und das gehört sich auch nicht. Ich brauche bald neue Joy-Cons. Ohne Scheiß, ich presse die gerade so fest zusammen. Nach komm. Du Huren, Alter. Oh Gott, warum springe ich nur so weit? Hä? Ah, wo war ich denn jetzt? Oh, alter Falter. Und, äh, ja. Dementsprechend wird das auch ein etwas längeres Stream werden. Ja, toll. Danke für nichts. Ich wollte jetzt ganz lässig so unter der Schildkröte durchrutschen, aber... Computer, sagt nein! Hau ab. Nein! Das wäre auch zu schön. Das wäre fast wie dein Hose gegangen. Oder in die Fresse, bleiben. Nein! DG! Das du nicht kriegen, das du nicht kriegen, la la la la la. Aber einmal, er hat gekriegt, dann wir alle lachen. Meine angefangen zu müssen, dieses Spiel zu spielen, oh mein Gott, da wäre bestimmt schon das Ziel gewesen. <shrieck> Ey, wieder kein Item geholt. Oh mein Gott, manchmal, ne? Aber wirklich... Oh, oh nein! Hey! Oder sind das einfach nur so... Checkpoints! Du kleine Ratte, Alter! Der kommt da angeschwommen, wie Usain Bolt gelaufen wäre. Oh, Junge, Junge, Junge. Dieser Katzfisch! Kannst du nicht nur mal andere Freunde suchen, die mit dir spielen wollen? Because my special friend. Kacke! Ich brauche bald neue Joy-Cons. High five! <lacht> ich weiß nicht, was das ist. Oh! Wie lange hält das jetzt? Ganz nett über. Das hält gerade schon arschig lang, ne? Das ganze Level. Oh Gott sei Dank. Ja, easy. Ganz, ganz einfach. You're dead. You crazy son. Of a bitch, you're dead. You're dead. I was going to Oh, Oh,